Mein Name ist Sandra Gausemeyer, ich bin Mitarbeiterin in der Fachgruppe Regelungstechnik und Mechatronik des Heinz-Nixdorf-Instituts der Universität Paderborn. Ich spreche heute Stellvertretend für das Team vom Pilotprojekt Schlosskreuzung. An diesem Projekt sind außer uns beteiligt die Stadt Paderborn und die beiden Verkehrstechnikhersteller RTB aus Bad Lep-Springe und Stürenberg aus Detmold. Wir haben also ein regionales Konsortium. Das grundlegende Problem, das wir anpacken wollen, ist die Überlastung der städtischen Verkehrswege. Diese geht einher mit Schadstoff- und Lärmemissionen und somit einem Verlust der Lebensqualität und der Standortattraktivität. Im Extremfall wird diesem mit rigiden Fahrverboten begegnet. Das wollen wir ändern. Wir möchten die Schadstoff- und Lärmemissionen senken, indem der Verkehrsfluss in den städtischen Verkehrswegen erhöht wird. Das heißt nicht, dass mehr Fahrzeuge dort durchfahren, sondern das heißt, dass die Fahrzeuge, die durchfahren, weniger Stop-and-Go haben, weniger Wartezeiten und effizienter mit möglichst gleichbleibender Geschwindigkeit durch die Stadt fahren. Zu diesem Zweck haben wir im Pilotprojekt einen Bereich in Paderborn ausgewählt, aus dieser Bereich besteht aus einem Netz aus insgesamt sieben Lichtsignalanlagen und Dreh- und Angelpunkt ist die Kreuzung vor dem Schloss in Neuhaus. Deshalb der Name Pilotprojekt Schlosskreuzung. Es gilt nun also, einen Regelungsalgorithmus zu entwickeln, der die Lichtsignalanlagen optimal ansteuert, sodass der Verkehrsfluss möglichst gleichmäßig wird. Dafür sind zwei Voraussetzungen nötig. Wir brauchen erstens. Echtzeitmessdaten, die möglichst hoch aufgelöst sind, die uns das aktuelle Verkehrsgeschehen widerspiegelt. Und zweitens müssen die Lichtsignalanlagen mit Steuergeräten ausgestattet sein, die sich hochdynamisch und flexibel an die jeweilige Verkehrssituation anpassen können. Zu diesem Zweck bauen wir im ersten Schritt ein Simulationsmodell auf, das mit Echtzeitdaten kalibriert wird. Anhand dieses Modells sollen dann Algorithmen entwickelt werden, die unsere Ziele erreichen. Wir werden den besten Algorithmus auswählen und diesen in der Simulation auf Herz und Nieren testen. Im weiteren Projektverlauf ist dann noch geplant, einen Feldversuch durchzuführen. Das Thema Übertragbarkeit ist uns sehr wichtig. Wir haben vorgesehen, dass äh, und die entwickelten Methoden und unsere Projektergebnisse im Prinzip in jedem anderen städtischen Raum auch angewendet werden können. Deshalb ist sowohl das Modell so gestaltet, als auch die Methoden, die wir anwenden werden, dass sie adaptierbar sind. Des Weiteren könnten die Daten, die erhoben werden über das Verkehrsgeschehen, auch für andere Anwendungen zur Verfügung gestellt werden. Es handelt sich natürlich nicht um personenbezogene Daten, sondern um abstrahierte Daten. Diese könnten dann für verschiedene Apps dienen, die dann wiederum den Verkehrsteilnehmern zur Verfügung gestellt werden und das Ergebnis noch weiter verbessern können.